Konchiwa. Ich habe es mir schon überlegt. Eigentlich ist es jetzt Abend, also Konchiwa. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben euch jetzt über eine Woche warten lassen bis auf das kleine Intermezzo von mir, als ich gelangweilt in der Wartehalle der Fähre saß. Ähm, deswegen könnte es etwas länger werden. Das macht aber überhaupt nichts, weil ähm, wir das sowieso so interessant erzählen, dass es euch nicht langweilig wird. Also nehmt euch einen das Kaffee. Das ist jetzt so Plan. Ein Tee. Okay. Wie ist jetzt mein Plan? Aber wenn du vorher gesagt hast, ob du es vielleicht dann was man macht, weil es so lang wird. Ob man es halt teilt oder ob man Musik dazwischen macht oder so. Vor allen Dingen verrät man im Podcast selbst nicht, wie man ihn vorher geplant hat oder worüber man sich Gedanken gemacht hat. Aber weil wir damit jetzt gestartet sind, also wenn man so einen Podcast macht, macht man sich natürlich verschiedene Gedanken, wie man das Ganze gestaltet und wenn der jetzt sehr lang wird, bis zu einer Stunde, wenn überhaupt der Handyakku so lange durchhält, dann denkt man sich schon, na, vielleicht bringe ich ein bisschen Musik zwischendurch, dann wird das fast eine Radiosendung. Oder... Hab ich jetzt gespoilert? Zu, äh, du hast vor, zum Beispiel vorgeschlagen, man macht zwei Teile, wo man dann sagt, und den Rest erfahrt ihr morgen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nee, wir ziehen das hier einfach durch und ähm, gucken mal, wie lang es wird und was die Leute so sagen. Und wenn dann das Feedback kommt, nee, nächstes Mal macht bitte Musik dazwischen, dann machen wir das nächste Mal <lacht> Musik dazwischen. Genau. Jetzt hast du dich komplett aus dem Konzept ja, gebracht. Womit habe ich angefangen? Mit kon Sehr gut. Also. Hallo, liebe Leute. Wir haben euch jetzt eine Woche lang fast allein gelassen. Deswegen wird es heute etwas länger. Also schnappt euch einen Kaffee oder... Wenn wir den Anfang jetzt jedes Mal wieder von ganz vorn anfangen, dann wird es auf jeden Fall länger als eine Stunde. Also schnappt euch einen Kaffee. Oder einen Tee. Oder einen Tee. Oder ein Glas Wein oder ein Bierchen. Dazu eine Shisha oder Zigarette, wer mag. Und äh, genießt die, nächste, äh, die nächsten paar Dutzend Minuten mit uns zusammen. Wir fangen an. Das letzte Mal haben wir euch vom ähm, Botanischen Garten erzählt. Mhm, ja. Und was war also, da noch? Weil wir wandern waren und äh, genau. hauptsächlich von dem kurzen Wandertrip. Ja, genau. Dann am Sonntag und Montag, nee, das war am Sonntag mit dem Wandern, am Montag haben wir quasi nichts gemacht, außer gearbeitet. Und deswegen sind wir am Dienstag. Wichtiger Punkt, es war natürlich die letzte Woche in, äh, in Osaka, wie wir auch schon angekündigt haben. Die haben wir dann auch mal gut, noch mal gut durchgeplant. Unter anderem waren wir, um, kurz, um kurz zu spoilern, in Kyoto nochmal. Nochmal in Osaka Downtown und sind am Freitag dann Richtung Beppu aufgebrochen. Am Dienstag waren wir in Kyoto. Mhm. Was haben wir dort Schönes gemacht, Omani? Richtig, wir waren unter anderem Essen. In Kyoto selbst gibt es nämlich mehrere, auch als vegan ausgeschriebene Restaurants. Und wir haben dort ein kleines am Fluss, keine Ahnung, wie der Fluss heißt, ein breites Ding. Breites, kann man ein bisschen hoch. Breites Ding. <lacht> Und die waren sehr freundlich und nett, konnten wieder kein Englisch, was aber gar nicht so schlimm war. Oh, doch, die konnten Englisch. So ein bisschen. So ein bisschen. gereicht. Ja. Doch, doch, die konnten Englisch. Stimmt. Da waren fast okay, auch nur Ausländer so. Ja, Kyoto, die äh, Tourist-Stadt -Tourist schlechthin, alles bunt gemixt. Achso, wir hatten dort aber auf dem Weg zum, äh, zu, dem kleinen, äh, zu dem veganen Restaurant ein klein, kleines CD-Laden, Schallplattenladen. Gesehen. Schallplatten muss man sagen. Das hatte der nur draußen so ein kleines Kistchen stehen, wo man sich bedienen konnte. So ein Schallplattencafé, sozusagen Record Store hieß das, glaube ich. Der hatte nur zwei Tische drin und eine kleine Bar. Ähm, sah aber sehr, sehr gemütlich aus auf jeden Fall. War nur an einer stark befahrenen Straße, deswegen nicht so das Geilste. Und wir hatten außerdem wollten Mittagessen gehen und nicht Kaffee trinken. Es ist so scharf, es tut mir leid. Meine Nase ist. Ich bin nicht erkältet. Es ist so scharf. Es tut mir leid, ich muss mich kurz. Möchte anmerken, hier ist es gerade abends. Mit Abendessen. Genau, ist das Abendessen. Insofern, ähm, genau. so ja, dazu kommen wir noch später. Wir sind nämlich jetzt schon in der neuen Unterkunft, logischerweise. Seit, was haben wir heute Sonntag? Seit vorgestern? Mhm. Seit gestern. Vorgestern sind wir, egal. Wir wollen nicht vorgreifen. Kyoto. Nee, was wollt? Ich wollte noch was zu dem kleinen. Record Store der, der Record Store war eigentlich auch ein Café, mhm. es hatte zwei Sitzplätze, mehr auch nicht. Der Kaffeebar. man konnte doch Bier trinken. Ja, Und, stimmt, ja, äh, ja stimmt. Ähm. Hm, ne, das war's, was ich dazu sagen wollte. Ja, der sah einfach ah, nur... Ah, äh, ah nein, jetzt weiß ich's, jetzt weiß ich's. Sehr cool, sehr cool. Das, ich glaube, es funktioniert nicht wirklich. Warte kurz, dein Mikro holt Ach, ja, warte, komplett warte. ab. Geht das? So. Geht das? Ja, okay. Ähm, Mist, jetzt merke ich gerade, ich muss dir noch ein Foto schicken. Mhm, mach das Weil ich glaube, der, das, was auf der Tafel stand, das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man es nicht liest. <lacht> <Da> Deshalb bin <lacht> sogar ich raus. Beim Text? <lacht> bei, dem, bei dem Café, bei diesem kleinen Shop da, mit diesem Record Store, Record Store ja. café stand auch die Tafel vorne. Und der Spruch war so schön, der ah. war wirklich cool. Aber ich glaube, er funktioniert nicht, wenn man nicht liest. Deshalb glaube ich, Spoiler, guckt euch die Fotos an. Sehr schöner, cooler Spruch. Darf ich Ihnen jetzt nicht sagen? Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man es nicht sieht. Ich glaube schon. Ja, dann sagt. Earth without art is just eh. Nee, ist aber wenn man es <lacht> liest, das ist es cooler. Ja. <lacht> also sagt es, ist auch cool. Aber das äh, ja, war mir dann gleich sehr sympathisch. Mhm. Stimmt da. Ja. <lacht> ja. Genau, dann das Veganer Song war super. Es gab war sehr lecker. Äh, gutes Essen, kann man empfehlen. Fotos davon? Bestimmt. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Es ist nicht mal eine Woche her. Es sind einfach zu viele Eindrücke, die auf einen ballern. Makeout war das. Das war das Backout. Makeout. Makeout, ja. ja. Ja, stimmt. Genau. Und äh, das musst du eigentlich erzählen, weil das war dein geplanter Trip auch. Mhm. Mhm, vollkommen. Vollkommen fehlgeplant. Ähm, also richtig in die Hose gegangen. Vollkommen fehlgeplant. Ich doch nicht komplett in die Hose gegangen. Ja, nee, also doch. Das war, war okay, aber... Mein Ding war mein Plan: Wir gehen nach Kyoto rein und dann schauen wir uns zu so Bits, also essen erstmal was in einem wirklichen veganen, vegetarischen Restaurant und dann gehen wir so in die historische Altstadt rein, wo ja zu so Tourist-Spot, wo man oft dann vielleicht sogar noch ähm, die Chance hat, Geishas oder sowas oder das sind ja dann meistens keine Geschehs, sondern Maikos. Mike okay, Halbwissen. Keine Ahnung, wir werden es vielleicht im Text dazu schreiben. <lacht> äh, sieht also halt so wirklich das Tourie-Tourie-Spot genau und dann und danach wollte ich was das Wichtigere war, war der ähm, Inari-Schrein und der ist Witz weiter unterhalb im Süden praktisch. Genau und dann dachte ich mir auch, oh, das ist ja alles, das sind ja keine so Strecken, dann machen wir erst das historische Zentrum so wird und dann gehen wir runter zum Schrein. Aber das Problem war irgendwie, wir sind zum historischen Zentrum und mich hat das dann wieder so ein bisschen überfordert. Also es war halt wieder so Touri-Spot, mhm. da ist halt alles dann voll und es macht keinen Spaß. Also das ist äh, gerade bei dem, wo wirklich viele Leute das kennen und hinwollen. Und deshalb sind wir zu so einem, da wir uns ja, wir gehen so kurz mal außerhalb zu so einem Schrein und dann kommen wir von der anderen Seite vielleicht mal kurz so dran vorbei oder sehen, noch was von dem historischen Teil. Und am Ende sind wir eigentlich komplett gelaufen und haben nichts davon gesehen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, das war. Und das war dann auch nicht so schön. Nee, es war einfach übercrowded, ja. komplett. Ja, und dann war so ganz schräg. Es war eigentlich ein Tempel. Ich glaube, es war ein Tempel. Und man ist reingekommen und drin Jahrmarkt. war es wie ein Jahrmarkt. Ja. Also, es war richtig absurd, weil wir dachten, oh, wir gehen außerhalb und dann. Haben wir für uns so ruhiger und im grünen Nähe Und dann war auf einmal so Jahrmarktstimmung, laute Fressbuden aneinandergereiht. Und was, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann sind wir äh, genau einmal rundherum gegangen und zur Bahn. Dann war es aber schon Nachmittag. Und bis wir beim äh, Inari-Schrein waren, und äh, ihr werdet es auf den Bildern erkennen, das ist auch so ein Huri-Hotspot. Äh, <lacht> Turi <lacht> Hotspot, mhm. ähm, wegen den roten Toren und wir sind da durchgegangen und mir war nicht bewusst, dass es das ein richtig langer Weg eigentlich ist, den man dann gehen kann, bis man auf der Bergspitze Erzähl ist. jetzt erstmal kurz was zu den roten Toren. Achso, ihr seht auch das auf den Bildern, ja. aber das ist total beeindruckend. Es gibt normalerweise diese Tore immer beim Eingang, das sind die zwei stehen dann ist da so ein äh, leicht geschwungener Querbalken oben drauf, also nach außen geschwungen dann meine Nudeln Macik. Erzähl du mal bitte weiter. sie jetzt essen, <lacht> bevor sie ganz ruiniert sind. Und ähm, die haben dort, wie heißt der Schrein? Inari-Schrein? Bei diesem Inari-Schrein haben die halt, irgendwann kamen so äh, die, die zwei was, Praktikanten zum, zum Obertypi äh, und meinten so, hier, äh, wir haben das Tor gebaut, was sollen wir nun machen? Meint der Obertypi, er baut halt noch eins. Hat noch eins gebaut, haben sie gefragt, wo soll man das Ding jetzt hinstellen? Und dann hat er gesagt, stellst du doch hin, wo es steht. Wie, wie ernsthaft ja. du dir eine witzige Geschichte erzählt? Das stimmt nicht. Also, es ist spät. Ähm, aber es ist halt total witzig, wenn man sich das so ausdenkt. Ist es, ist es halb neun oder so? Ähm, um nein. Äh, wie dann über die Jahrhunderte halt ein Tor nach dem anderen gesetzt wird, bis man dann halt unten ist, oder weil wenn man dann angefangen hat, oben ist. Ich glaube nicht, dass das ganz der Sinn und Zweck also Irgendwie haben die natürlich haufenweise Tore gebaut, und zwar dann eins nach dem anderen gesetzt. Und so entsteht halt ein Tunnel, der äh, halt sehr eindrucksvoll ist. Oder mehrere Tunnel, also es führt so ein ganzer Weg nach oben, bis, ja. bis auf 600 Meter, 500 das Meter. Das weiß ich gar nicht, wie die Spitze ist. Auf jeden hm. Fall kommt eigentlich bis, der Zielpunkt ist an sich, die Spitze des Berges so. Mount Inari, so, das... Stimmt, das hatte ich gelesen. Ja, ja das hattest du sogar gelesen, ja. genau. Und man kann da über mehrere Wege dann so nach oben gehen, also ein Kreis ist es so in der Art. Man kann halt dann wählen, von welcher Seite man hochgeht. Und wir waren bei, na naja, am Anfang die erste Etappe so... Dann sind schon die Hälfte nach, vielleicht sind wir hoch. Nein, eine, eine Dreiviertelstunde drei, sind wir schon gelaufen. Ja, aber wir hätten dann auch Viertel noch mal... Stunde. Dann wäre es noch mal eine Halbe gewesen, laut Ausschilderung. Genau. Bisschen mehr als die Da war schon dunkel. dunkel. Das hat mich super geärgert, weil ich war sehr gerne bis ganz nach oben hoch. Ähm, ja, einfach nur, weil es wurde natürlich auch immer weniger touristisch, je höher man hochkam und je weiter der Weg war. Und je später es wurde. Ja, später. Aber ich glaube auch so allgemein, dass nicht die meisten gehen nicht bis ganz hoch. Mhm. Aber was dann wirklich, es ist so schräg. An sich ist es ein schöner Ort und man versteht, warum so viele Touristen da sind, weil... Es hat schon was. Also, es hat, ist beeindruckend. Die einzige Sache, die wirklich schräg dann auch ist, ist so: Es ist ein heiliger Ort eigentlich. Und natürlich doch, das, dass so viele Touristen sind und sehr viele auch, finde ich, sehr unachtsam sind und sehr respektlos dem Ganzen gegenüber. Ähm, Verliert es extrem an Charme. So. Also, wie viele da mit diesen kleinen Gebetsstätten, die einfach überall verteilt sind, halt einfach wirklich respektlos umgehen. Also immer rein und überall hin und alles wird abfotografiert und so. Gegenlehnen. Also, gegenlehnen. und was und oh, so also Leute da beten und so Genau, also so, hey, also es ist auch immer noch eine Gebetsstätte und halt ein religiöser Ort. Andererseits stellen denn die Leute von dort auch wieder ihre Getränkeautomaten überall auf und Coca-Cola-Bänke. Ich glaube, in dem Moment, wo ich die erste Coca-Cola-Bank oben auf dem heiligen Berg gesehen habe, war so, Okay, jetzt könnt ihr es mir nicht mehr erzählen. Also ja. jetzt ist es vorbei. Bei der äh, letzten Toilette unten quasi, die so, wo es noch sehr weit, sehr viel Weg ist, steht, dies ist die letzte Toilette äh, vor dem, also auf dem weiteren Weg, weil aus Respekt vor der Stätte wollen wir keine weiteren aufstellen. Wo ich mir denke, okay, Toiletten könnt ihr nicht. Okay. Stehen wir auch. Aber nicht. Getränkeautomaten könnt ihr aufstellen und Bänke. Ja. Wo Coca-Cola draufsteht? Werbebänke. Also ich verstehe hm. nicht eine Holzbank. Das ist ja was ganz anderes. Ja, ja. Ist ja Ich weiß nicht, ob Coca-Cola dafür bezahlt hat. Die werden Nein, am aber, die irgendwo anders herbekommen haben und hingestellt du haben. du kannst halt mir nicht erzählen, dass ein Schreiner auch einfach schnell mal eine Holzbank machen kann oder eine Steinbank oder so. Warum ja, stellt man eine Coca-Cola-Bank da hin? Das waren so Klappbänke, aber man könnte zumindest das Logo einfach überbinden. Heute ist auch gar keins. Ich glaube, glaub nicht, dass die... Äh, also, Du könntest dich da an ganz vielen Stellen kannst du dich auch einfach auf die Steine an der Seite oder so setzen, wenn du jetzt älter bist oder so und mal eine ja. Pause brauchst. Egal, Wir haben das oh. jetzt für viel zu lange ausgebreitet. Was noch cool war, waren Katzen. Da war, waren Was? so Katzen, Ach, die Katzen oben. Katzen. Ja. Ähm, das war ganz niedlich zu sehen. Die haben sich nicht an, also gingen nicht weiter an die Touris ran. Und da war eine sehr zerzauste dann. Das war so eine, sah aus wie eine Hauskatze, aber halt total inserzauste. Mit Zucker zu ja. so. Oh ja, also die war hardcore. Genau. Ähm, ja, dann war es halt zu spät, so dass wir halt zurückgelaufen sind und dann mit der Bahn wieder nach Osaka. Nach Jahoo. Noch was zum Dienstag? Zu Kyoto? Nee. Dann kommen wir zum Mittwoch. Da hatten wir uns osaka Downtown noch nochmal vorgenommen. Ein paar Sachen, die wir bisher uns immer vorgenommen hatten, aber noch nicht erledigt haben. Das war, einerseits hatten wir überlegt, den äh, Gallery Bookstore, wo wir mal montags waren, der zu hatte, zu machen. Das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben versucht, ein bisschen weniger zu tun, um es äh, halt nicht zu überfrachten. Deswegen haben wir uns das Katzenkaffee und das Oku vorgenommen. Und zwar beim Oku waren wir ja schon, also einmal waren wir kurz gucken, aber nicht reingegangen, weil es noch zu hatte. Einmal wollten wir hin, waren kurz mal sechs da, da war es schon, schon eine Schlange da und nach 20 Minuten ging auch nichts weiter. Wir haben gesagt, okay, diesmal gehen wir da hin, aber wir sind eine halbe Stunde vor Öffnung da. Ähm, aber jetzt fange ich von hinten an zu erzählen. Wir sind zumindest nach Osaka gefahren und haben tatsächlich in Osaka noch einen geilen Workspace entdeckt. Mhm. Nämlich in Osaka Station, was nicht nur der Bahnhof ist, sondern auch noch drei, vier, fünf Einkaufszentren drumherum, gibt äh, es den 9th Floor, die 9. Etage, in einem dieser Einkaufszentren und dort ist in der Mitte ein Starbucks. Das ist eigentlich, nee, kein Starbucks. Ähm, das ist eine Bibliothek sag's im Oval, ist. Ja, naja, ist. aber es ist eigentlich eine Bibliothek <lacht> im Oval, äh, wo man verschiedene Bücher sich rausnehmen kann und auch lesen kann und auch kaufen kann. In der Mitte in Starbucks mit einer Leselounge. Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist schon schick gemacht. Also es ist hier ein dunkel sehr, vertefelt. Ja, und es ist ein sehr weit wertig. verbreitetes Konzept anscheinend, dass ja. immer große Bookstores mit Starbucks zusammenarbeiten. Stimmt, haben wir häufiger gesehen. Also ein, zwei Mal. Und dort gab es äh, neben dem äh, Starbucks auch noch ähm, andere Stores halt andere so. Sto und, und auch Foodstores fallen die deutschen Orte schon fast nicht mehr ein äh, Restaurant, <lacht> eher sowas wie eine Kantine fast, wo man halt auch super arbeiten konnte. Hätte man konnte man sich einen Kaffee, und einen Tee holen für äh, 500 Yen und dann konnte man dort sitzen, so lange wie man wollte ja. mit Free Wi-Fi und so. Ja, und das war relativ ruhig. oben. Genau, das hatten wir entdeckt. Das kann man, äh, hätten wir das eher entdeckt, wären wir wahrscheinlich ab und zu mal dahin gefahren zum Arbeiten und dann noch irgendwas dranhängen. Zumindest haben wir dort äh, kurz uns die Bücher, kurz ein Stündchen Bücher angeschaut. Also ich habe ein bisschen was mit dem Laptop gemacht und dann sind wir zum Katzencafé. Ja, das war niedlich. Ich muss vielleicht das Konzept kurz erklären. Das Katzencafé, naja, also ja, es ist ein kleines Café. Kaffee ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Mhm, auch. Deswegen. Also man äh, kommt rein, muss gleich die Schuhe ausziehen. Es ist eher, wie, als würdest du jemandem nach Hause kommen. Dann äh, musst du zahlen dafür. Und so. Es gibt so einen Tarif praktisch für zehn Minuten zahlst du so und so viel. Und ab zwei Stunden ist dann Sense. Also da ist so das Maxima, der maximale Betrag, was du zahlst. Du könntest dann praktisch den ganzen Tag da sein und zahlst nur so und so viel. Dann ist vorne Kannst du in den Spind, wo du deine Sachen einschließen musst, weil du nur äh, Laptop darfst halt mitnehmen, Handy, Tablet, Tablet so sagen, aber du darfst jetzt nicht deinen Rucksack und kein Essen oder sowas mit reinnehmen. Das schließt du dann draußen ab und auf der anderen Seite von denen, da ist praktisch dann die Spinde und auf der anderen Seite hast du so eine kleine Bar, wieder, da ist eine Kaffeemaschine oder halt ein Automat wieder und einen Tee sorten und du kannst dich da halt dann... Teilst du so eine Flatrate und kannst so viel trinken, wie du möchtest. Und dann ist eine also kleine Flatrate ist wirklich nicht viel, 350. Hin. Ja, und dann äh, ist so eine Schiebetür dann kannst du dir noch auf der Seite, könntest du dir noch Katzenöhrchen hinreifen hm. äh, mit Katzenöhrchen aufsetzen. Äh, das haben wir nicht getan, aber. Wir wollten es den Kindern auch nicht wegnehmen. Ja, und ja. Erstmal das Recht finden da drin. Dann kommst du rein und es ist, ist ein kleiner Raum, wo ein paar Bänke, also Bänke, äh, Stühle, Tische, kleine sind und so Ecken, wo man sich hinsetzen kann und ganz viele Katzen. Ja, also laut dem Bild so 20, War mhm. die 20? Es, war, es waren auch um 20 viele. Katzen. Und dann und setzt du rein, wie ja, du arbeitest Also halt. wie wir drum und ähm, man kann sich direkt man kann Leckerlis kaufen, um sich äh, die Freundschaft zu erkaufen von den Katzen. Für ein paar Oder die Minuten. Aufmerksamkeit, besser gesagt. Ähm, es gibt auch so Lollis, die aber vom Personal ausgegeben werden, die nicht für dich sind, sondern die den Katzen hinhalten kannst, die dann dran äh, sich halt zu dir kommen. Dann kann man äh, so Feuchtfutter gibt es auch. Kannst du dir extra kaufen. Da wird dann extra schön eine, eine, eine Folie ausgebreitet und dann kannst du das dort den Katzen so füttern, die natürlich irgendwie an Pfoten deiner, also so wie Katzen halt sind. Ähm, die meisten Katzen sind auch sehr gechillt. Es gibt immer so ein paar Aktive und dann der Rest schläft und dann wechselt sich das so durch. Ja, aber großenteils sind sie wirklich einfach ja. nur am Und wir haben chillen. eigentlich nur da gesessen, ein bisschen gearbeitet, uns das angeschaut, was getrunken. Und irgendwann kam, dann saß neben uns jemand, die hatten so Leckerlis aus dem Automaten, und da kam dann einer über die Tische quasi angekrochen und lief über meinen Laptop, weil das einfacher ging, als äh, vom Tisch zu Tisch zu springen. Und setzte sich dann auf meine äh, Neoprentasche tasche vom Laptop, was mir schon fast gedacht hatte, deswegen habe ich die so hingelegt. Also nicht, dass die sich drauf sondern dass sich irgendeine Katze da drauf weil die lieben sowas. Äh, und die saß dann halt da, äh, so eine Jaguar-ähnliche, gepard ähnliche Leopard-ähnliche -ähnliche Katze. Keine Ahnung, wie sie heißt, wir haben das Foto gemacht, aber... Ich habe es gelöscht, das Foto, glaube ich, ohne zu hochzuladen. <lacht> naja, wie es halt so ist. Ähm, und wartete dann dort, dass sie irgendwas zu essen bekamen. Passierte aber nicht, hat sich auch von uns streicheln lassen dann. Man merkt, die Katze mochtest du sehr gerne. Naja, ich servus. bin schon reingekommen und dachte mir, die finde ich cool. vielleicht freuen wir uns an. Ist dann auch so, weil also, wie es halt geht, auf die kurze Zeit Nein, die war, Teilweise war die richtige Agro. Ja, ja, naja, die hat dann gleich immer verteilt. So. Die Schwarze Einmal hat sie. da. ja. <lacht> nee, schwarze Ja, nee, stimmt, der schwarze. Ja. Mhm. Also, aber prinzipiell, äh, ja, war ganz. Also, die haben es auch ohne Futter geschafft, eine Katze. Also, ich nicht. Zu streicheln? Also, zu streicheln, ja. ja, aber die Diebe konnte ich mir nur kaufen. Also, naja, du ich musste Leckerlis hinhalten damit. Ich habe Leckerlis geholt, ja. Aber das viele Katzen haben auch gar nicht auf die Leckerlis reagiert. Das stimmt, ich glaube, die sind schon teilweise ja. auch so voll gefressen. Ja. Aber, ja, funktioniert bei ein Paar dann immer noch. Mhm. Genau, das war sehr schön. Und dann sind wir ins Oko. Und gut, das dass wir eine halbe Stunde vorher da waren beim Oko. Ja. Also halb halbe Stunde haben wir nicht ganz geschafft, wir waren eine Viertelstunde, glaube ich, oder ah, 20 ja, Minuten. Ja, vielleicht 20 Minuten. Äh, da stand schon das erste Pärchen rum, Deutsche. Ja, ja. das war nur, die ganze Schlange war, du hast nur Englisch oder Deutsch gehört. Und? Also es war ja. dann auch ziemlich schnell eine Schlange hinter ja. uns. Und wir sind dann dort rein, also das kam die Betreiberin. An der Schlange schon vorbei, hat es aufgemacht, kam dann da rein und es war bunt, es war punky, es ist äh, großartig. Es sind, ist alles ganz klein, das sind der ganze Raum mit Küche, sind also die Küche, Küche, Bar, Gastraum äh, sind, keine Ahnung, 30 Quadratmeter? Ich glaube noch nicht mal. Ja. Glaub, es ist übelst also, klein. Wobei die Küche, man weiß nicht, wie weit die Küche nach hinten ja. geht, aber ja. Und sie hat halt das alleine betrieben, die Besitzerin, stand auch da. Sie hat geschrieben, ich habe mir mal Personal versucht, das mit Personal zu machen, aber dann wird das Essen teurer und schneller geht es nicht, weil die Küche nicht groß genug ist, um mehr Auslastung zu erzeugen. Das heißt, die Leute stehen, also die dann da helfen, stehen nur rum. Deswegen hat sie dann gesagt, sie macht doch alles alleine. Tatsächlich, sie geht dann immer rum. Das Menü äh, kann man auf Instagram einsehen. Kann man sich dort in Zweifel einloggen, äh, macht, hat einen QR-Code an der Wand, überall an jedem Tisch. Und dann kann man sich das Menü anschauen. Wir hatten äh, das, das gibt ein extra veganes Menü, mhm. aber auch ein nicht veganes, wobei ich der Meinung bin, sie würde auch super mit dem nur veganen Menü da durchkommen. Ja, wobei es man viele, die haben Fleisch bestellt. Ja. Hinten, also, es ist jetzt kein rein vegan, ja, vegetarisches genau. Restaurant. Wie gesagt, ist alles sehr klein und winzig. Wir hatten so einen Tisch von, weiß ich nicht, 40 mal 20 cm. Der Tisch war wirklich, ich dachte mir so, wie will da wir, wir irgendwas da drauf packen? Rechts sind links <lacht> unsere zwei Platten drauf und dazwischen so kleine Schüsseln zum Essen oder kleine Pappschüsselchen zum Essen. Papptelle fast schon. Ähm, Getränke musste man sich selber nehmen. Sie war auch super sweet. Ja. Das also ist alles hat es auch gar nicht kon kontrolliert, großartig. Man musste sich da gucken, wo sind jetzt die Gläser, wo sind die Becher. Es gab Bier gezapft. Ich habe keins getrunken. Das ist auch echt der Erwähnt, wo du sagst. Sie hat einen wirklich, sie fragt nachher nur beim Kassieren, ob man was getrunken hat. Und was ist umsonst? Und ansonsten vertraut sie dir einfach. Ja. Also du könntest dich da, alles, Wein hatte sie auch. Mhm. Sie hat ja auch Fruchtwein Hinten noch Wein. Alkohol und sowas stehen. Die harten Alkohol, Alkohol. Also du könntest dir mixen. wirklich da nehmen. Und im, also, hat einfach Vertrauen, finde ich auch sehr schön, ja. so also schön versagt. Ja. Genau, und ich hatte das, was bei ihr überall drauf steht warum es wahrscheinlich auch Oko heißt, uh, Okonomiyaki bestellt. Das ist im Prinzip uh, Plinze, <lacht> mit Zeug drauf, aber nicht ganz so, wie wir sie kennen. Ich finde, wenn du jetzt sagst, es ist Plinze, das ist ich stelle mir was anderes darunter vor, dann. Plinze für die österreichischen Zuschauerinnen. Fette Krebs. <lacht> fette Pfannkuchen. <lacht> ähm, na, ich glaube, sie gießt da ihren Teig auf die heiße Platte, ich schiebt es ein bisschen Fett zusammen, dreht das einmal um und dann kommt da halt Zeug drauf. Und das Zeug, was da drauf kam, war übelst. Also, es war sehr fettig, ölig, was aber auch bei Plinzen hauptsächlich, also meistens passiert, damit die gut ausbacken können. Und dann kam da Gemüse drauf und veganer Käse. Das war sehr lecker und sehr reichhaltig. Ich habe das kleine genommen. Das war schon mega viel. Es gab das noch mal eine Nummer größer, weil ich nicht, wie groß das noch sein soll. Ja. Du hattest Nudeln. Die waren nicht so dein. Ich Ziel. hatte gebratene Nudeln. Es war alles, auch das, was du hattest, es war nicht wirklich mein Fall, weil es mir zu, also die Nudeln waren einfach richtig weich, richtig weich und alles sehr, sehr fettig. Also das hat, das war halt so, glaube ich, ihre Art auch einfach zu kochen und so und das zuzubereiten und zwar sehr so so es ist nicht nur fettig gewesen sondern so auch so also es hat schon auch Geschmack gehabt und war jetzt nicht nur pures Fett so das war schon lecker alles ja. aber einfach von den Konsistenzen war es nicht mein Fall die, ein, äh, die Sache die wir aber davor hatten als Am Anfang als Appetizer ich weiß mal, was, quasi was das war das ist auch sowas ganz klassisch, Osaka haben wir hier. nachher mhm. festgestellt das ist äh, man könnte es mit Pel Pelmeni oder Teigtaschen vergleichen, ja, aber es wird nicht ganz. Nach. Gerecht. Wir sind so gut vorbereitet immer. Ja. Also aber die, sind, waren wirklich, die waren sehr gut. Es sind Teigtaschen, es sind gefüllte ja, ja. Teigtaschen, so ja. in. Äh, ja, wie heißen die denn? Muschelform, es ist es nicht so ganz. Aber ich mhm. äh, sehe es auf hat vegan gemacht und das war sehr lecker. Die waren sehr, sehr. Jetzt suche ich mittlerweile hier auch immer, wenn ich die sehe. Ich habe so hoffe ich, dass ich irgendwann mal so. Ein veganes Zeichen oder so ein Gemüsezeichen auf diesem ja. Bild sehe, wird nie passieren. Außer in Tokio. In Tokio könnte das passieren ja. und ich würde sie gerne noch mal vegan essen, weil die waren wirklich lecker. Mhm. Ja, so viel zum Oko, nicht? Ja. ja, also äh, das ist da dann auch ein kannst draußen Nummern ziehen, um so in etwa zu wissen, wann du dran bist, weil als wir dann ging, war die Schlange noch länger, die standen noch länger als bei uns das letzte ja, Mal, als wir dort ich mein, gegangen sind. Wo wir rauskamen, mein, wir waren so der erste Schwall, der schon mhm. fertig war. Dann kommen vielleicht zwei, drei, können wieder rein und nochmal was bestellen. Aber wenn du unten stehst in der Schlange, hattest zu locker, über eine Stunde. Ja. So. Da war auch überall, die ganze Wand war voll gekritzelt ja, und Mann, ganz das viele Wand. Der lief auf dem Fernsehen. Die Bibel, die Bibel Geschichte als Animation, also als Kinderanimationsfilm. Ja. Ich habe das mal gesehen in den 90ern tatsächlich. Und das Witzige war, da kam zwischendurch mal die Überschrift, das war sogar die deutsche Version. Also lief ohne Ton, deswegen war es egal. Aber, ja. Und dann kannst du halt überall auch an die Wände malen und zeichnen und sowas. Und ganz viele haben eben geschrieben: ja, das Warten hat sich gelohnt. Mhm. Also man hat einfach. Lieblingsort schon immer. stand da dran. Also ja, alles Deutsch. auf Deutsch. So, okay. So viel zum Uko. Dann sind wir zurückgefahren nach Hause und das war's für den Tag. Oder habe ich was vergessen? Nee, nee. Ich überlege gerade, ob irgendwas wollte ich zum Oko noch sagen. Egal. Es, ist, es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Ähm, Freitag. Weil Donnerstag habe ich tatsächlich den ganzen Tag über gezockt. Ich Mit nicht. meiner tollen <lacht> neuen Switch, die ich habe. Du hast... Ich nicht, ich habe ein bisschen, ein bisschen ja. habe ich dann zuguckt bei dir mhm. und ein bisschen anderes Zeug gemacht. Ja, ähm, Freitag, am Freitag ging es nach Beppu, allerdings erst am Abend. Und da ich Donnerstag den ganzen Tag gezockt hatte, musste ich Freitag früh packen. Du ja auch. Ich auch. Ja, ich haben es einfach Donnerstag nicht. Donnerstag war eigentlich Packtag und ich habe überhaupt nichts gepackt. Ähm, da, da, da, da. Wir sind... Das war ein Wortwitz. <lacht> nee, das war kein Wortwitz. Man kann nur einen schlechten Wortwitz draus machen. Wir sind nach Osaka-Downtown wieder reingefahren, weil wir uns gedacht haben, äh, wir müssen um 11 Uhr aus der Unterkunft raus und um 16.50 Uhr frühestens können wir überhaupt einchecken. Bei der Fähre. Bei der Fähre. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, dann fahren wir noch mal zur Osaka Station in den 9th Floor. Und... Ja, man muss sagen, auch weil wir unseren großen Rucksack, das haben wir vorher recherchiert, am Dort, genau. Bahnhof ein, einschließen können. Beziehungsweise wir hätten oh, sogar so. in dem Backging room abgeben, hätten wir ihn können, falls die ja. nicht reingepackt. Oder hätten. alle voll gewesen wären, stimmt. Ja, Obwohl das sind so viele Stock. Oh, trotzdem. Die alle voll trotzdem. Ja, trotzdem. Ähm, genau, aber das war auf jeden Fall ein Grund, weil das war. Man merkt, dass wir ein paar Dinge kaufen, während wir hier sind: wie Schüsseln. Ja, ich glaube nicht, dass die Schüsseln, das Ganze, diese zwei, vier, die vier Schüsseln, die wir mitgenommen haben, glaube ich, machen nicht dieses Gewicht von dem Koffer aus. Ja das, ja, ja, Punkt. ja, das stimmt, da hast du recht. Die Switch wiegt sicherlich auch ein bisschen was. Aber ja, ich habe heute schon gehört, Technik wiegt nichts. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, außerdem haben wir gesagt, dass wir am Freitag, wenn wir unser Zeug dort verbracht haben, können wir oben im Gallery äh, im 9 Floor was essen. Und dann gehen wir zum Gallery Bookstore, nee, andersrum. Wir gehen erst zum Gallery Bookstore und dann können wir was essen im Osaka Oder Station. je nachdem, wie ja. es halt sich ergibt. Nämlich der Gallery und Bookstore, wo wir hier schon mal hin wollten, der Modak geschlossen hatte, sind wir am Freitag endlich hin und es war offen. Naja, die Galerien <lacht> waren zu. <lacht> man konnte aber von außen mal kurz reinschauen. Und es gab da eine Café etage mit Bookstore, wo man sich Bücher anschauen konnte. Und die dortige Person die dort bedient hat, war irgendwie nicht so gut drauf, vielleicht ein bisschen kränklich oder hatte anderes zu tun. Alles war da so. Also das ganze ja. Gebäude war irgendwie, vielleicht gerade Tag oder weil gerade... Ja, es hat übelst geregnet, übelst gepisst, ja. also es war... Es war irgendwie alles gerade so, es war ja. nichts los, alles war dazu, sie war auch nicht so gut drauf. Ja, sie meinte, uh, Working ist dort nicht, Wifi gibt's nicht, Strom gibt's nicht. Aber das ist immer, maximal das ist ja, immer Maximal Rennen eine Stunde so. Aufenthalt, da muss man wieder man gehen, die, die Bücher, Bücher muss lesen. man erst kaufen, <lacht> bevor man sie lesen kann. Also alles in allem... Hoppen. Ja. Aber ja, wir haben so es mal gesehen mal so. und ich habe meinen hm. Würfel, meinen Artwürfel dort, meinen neuen gefunden. Hast du den gerade zum hier zeigen? Den habe ich schon im folgenden Video gezeigt. Ah, ja, stimmt. stimmt. Hm. Äh, und nein, ich habe ihn gerade nicht hier zu zeigen. Doch, neben dir. Ich sehe nichts. Ähm, oh. Gerade eben hat uns das Handy gesagt, dass es im Low Battery Mode ist. Das heißt, das hält nicht mehr lange, oder? Genau, na ja, vielleicht noch so Du fängst jetzt an, schneller zu reden. Nein, jetzt der Würfel. Ich weiß noch wo. Na, im Rucksack. Man. Na, gib mir den. Ja, genau. Ich sehe ihn nicht. Ich warte. So, wir haben keine Zeit, der Akku. Hier. Achso, ihr habt ja vor allem auch schon im, im Chat das Gespräch mitbekommen wie äh, zwei Profis sich darüber unten erhalten haben. Ob es doch mehr als nur eine Lösung für diesen Würfel gibt. <lacht> genau. Diesen Würfel habe ich dort noch geholt und ähm, wir haben es mal gesehen, Fotos gemacht. Ist ein schönes Kunsthaus, also haben Sie sich was Schönes bei gedacht. Könnte ein bisschen belebter sein oder inklusiver? Ich find, das fehlt mir ja. ja. Ist nicht, also es ist nicht sehr belebt. aber egal. Gut. Vielleicht waren Sie auch gerade alle im Urlaub. Next. Jetzt machst du hier Stress. <lacht> mhm. Nee, ich <das> <lacht> <lacht> mal ähm, dann... Wenigstens, <lacht> <sind> dass wir noch nach Beppo kommen. Ja, okay. Dann sind wir in wir, die... Sind wir in die Osaka Station zurück und haben was zu essen gesucht. Ja, eigentlich war das, können wir das abkürzen. Es gibt über 100 einzelne Shops. Ich mach's ganz kurz. Und für nicht-japanisch sprechende Menschen ist es unmöglich, dort einen vegetarischen zu finden oder vegan. Die Bilder sind alle mit Fleisch versehen. Das heißt, wir sind dort eine halbe Stunde lang rumgeirrt, bis wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen uns mal ein Terminal vor, hätte man schon Anfang machen können, aber erst da habe ich es entdeckt und suchen einfach jetzt einen Italiener. Gab auch einen, allerdings an einer Stelle, weil die auch noch verteilt sind. Also es gibt unten, der Basement hat man, im Keller hat man das Gefühl, kann man alles sich angucken, aber oben in der Dining-Etage, im zehnten Stock, gibt es halt einen in einem Turm und die anderen im anderen Turm, die sind nicht miteinander verbunden. Deswegen haben sie die Italiener auch erst dann gefunden. Aber dann gab es der Kapizza und wir waren zufrieden und mit Salat. Äh, war ein bisschen teuer, aber war auch sehr gut. Ja. Ich glaube, wir, wir müssen hier als Vegetarier, Veganer entweder auf Italienisch oder auf Indisch umsteigen, weil die haben immer irgendwas Vegetarisches. Naja, oder Japanisch lernen. Ja, ja, das ist ja. Alternativ. Alternativ. Ja Finde ich eigentlich paar, auch eine gute. Aber, ja. Ähm, dann sind wir zur Fähre, die wir auch relativ gut gefunden haben. Wir sind eine Station der zu Rucksack. früh, Wir hätten noch eine Station können, wir sind eine Station gelaufen, so der 500 Meter, zehn so ja, Minuten. Ja. Und das hat ja. Aber wir haben es gefunden. Unsere Reservierung hat auch alles geklappt. Ja, ich wollte nur kurz also, anmerken, weil ja, der ja so schwer war. Mhm. Wir sind aber trainierte. Also hat man gemerkt. Am Anfang, wo wir von Yao losgefahren sind, war ich noch sehr motiviert und habe halt auch mir so gedacht, geil. Es geht ja mit dem Gewicht. Später war es dann doch zu lange und zu schwer. Aber ich wollte nur anmerken, dass man unser Training sieht. Okay. Dann. Also ja, dann sind wir auf die Fähre. Hat ah. zum Glück alles geklappt, weil ich habe das online reserviert und wir haben keine Bestätigungsmail bekommen, obwohl man eigentlich eine hätte bekommen sollen. Mhm. Und es gab aber keine Service-Hotline, außer eine nach sehr, sehr langem Recherchieren, wo dann dabei stand, dass sie kein Englisch können. Und es gab keine E-Mail-Adresse, an die du schreiben konntest. Das heißt, wir wussten eigentlich nicht genau, ob jetzt alles geklappt hatte. Ja. ja. Aber es hat alles geklappt. Hat alles geklappt. Auch zu dem Preis, wie wir dachten. Naja, passt alles. Wir wussten ja nicht so genau, hatte ich auch schon gesagt, in was für einem äh, Zimmer wir landen. Deswegen meinte ich, vielleicht gibt es schon eher einen Podcast. Aber es war halt kein zwei bettzimmer auch kein vier bett -Zimmer. es war ein 16-Bettzimmer. Private Room. Allerdings äh, war das jetzt kein offener Raum, sondern man kam halt wirklich rein, hatte da zwei, äh, vier Kabinen, da vier Kabinen und hinten nochmal vier und vier. War also gut abgetrennt und die zwei waren auch jeweils äh, kleine Alkoven eigentlich, die man zuziehen konnte. Also ja, das, war schon, das war schon... Man konnte ja. sich sehr gut abschotten. Ja. Und bei uns, das Vierer-Abteil, waren wir auch bloß zu zweit, weil oben die waren leer, die waren gar nicht äh, vermiet, vermietet, heißt vermietet, <lacht> ver, verkauft, ver, vertickt, egal. Belegt, die, die waren gar nicht belegt. Danke, die waren gar nicht belegt. <lacht> Und auf dem Schiff selbst gab es auch kein Internet. Das haben sie zwar gesagt. Es gibt Immer mal wieder, Internet ganz kurz. Ja, aber äh, dafür konnte man sich im in internen Netzwerk die Filme anschauen, die sie hatten. Und sie hatten eine gewisse Auswahl. Das habe, ich leider zu, Film. das habe ich leider zu spät gesehen, dass man den Film aussuchen konnte, weil man mag es kaum glauben. Ich war länger da, wach als du. Also, ja. <lacht> weil Pierre, ich war ganz aufgeregt. Das hat mich an früher, an meine Kindheit erinnert. Ähm, und war dann noch ganz lange vorne bei dem Eingangsbereich mhm. und so, wo du dann schon dich zurückgezogen hast. Ja, weil es war halt Nacht. Ja, es ging ja halt und erst ich um acht halt, los und deswegen war es dunkel. Hat ich man nicht so viel draußen gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe noch in meinem Reisetagebuch geschrieben und sowas. Dort gab es halt das Bad, wo man ba baden konnte. Also so onsenmäßig. Aber das ist wirklich, also das Bad, der, oh, die hatten also, die hatten so einen Waschraum, nenne ich es jetzt mal. Da war Dusche und alles so normal. Der war auch 24 Stunden auf. Und dann war an dem angeschlossen noch ein Bad. Und es war halt ein richtig japanisches Bad. Es war ein so einmaliges, wunderschönes Erlebnis. Ich war geflasht. Also ich bin nämlich rein und ich hatte etwas Hemmungen, weil es, da gibt es ja doch so Etikette, die du befolgen musst oder solltest, um respektvoll zu sein. Und auch irgendwie, was man machen darf, was nicht in so einem Bad. Und ich kannte das eigentlich nur aus Animes. Ich so, dachte mir so, okay, das ist ein Halbwissen. Das ist hoffentlich aus der Realität. <lacht> kopiert, ja, ähm, und war dann so, okay, ich gehe einfach rein und kopiere die Japanerinnen, so, was sie da machen, und dann bin ich am Abend dann nämlich noch reingeruscht, und es ist so toll, hat was, finde ich, von Sauna bei uns, so Bits Sauna-Therme, so eine Mischung, und du gehst halt eben rein in dieses Bad, und es dampft alles schon so schön, weil alles halt heiß, richtig heißes Wasser ist, und dann äh, tust du dich draußen an so einem kleinen, hat ja, der so ein kleines Kabuff wieder, wo ein kleiner Schemel ist, auf den man sich draufsetzt. Und dann hast du deine eigene kleine Dusche da so und Seife und alles und wäsch dich halt richtig, reinigst dich eigentlich. Und dann waren daneben drei Becken mit heißem Wasser und sogar noch so äh, Düsen mit drin. Und das mega Geile war einfach, also ich hatte auch einen super Zeitslot, glaube ich, weil bei mir war nicht viel los. Und dann gehst du in dieses heiße Bad und dann waren riesige, runde Fenster und du hast einfach aufs Meer rausschauen können. Wow. Also ich war so geflasht und es war einfach, ich finde das wieder eins der richtig schönen Rituale, die die hier haben. Also wenn du da so mittendrin bist zwischen den Japanerinnen, hauptsächlich Japanerinnen waren auch wirklich, also ich war die einzige... Vom Optischen her jetzt, also äh, Ausländerin so und ich finde es so schön, also wie die das zelebrieren, so dieses Ritual von vorher, sich richtig schön sauber machen und sich auch Zeit und man merkt so, jetzt sind sie im Bad, jetzt nehmen sie sich Zeit und dann gehen sie eben alle da nochmal rein und teilweise kommen sie nochmal raus und duschen sich nochmal kalt ab, also richtig schön, also ich wahrscheinlich, ich schwärme jetzt da so und Vielleicht ist das jetzt für euch gar nicht so spannend, ich, äh, aber ich fand es wirklich beeindruckend und toll. Ich bin deshalb auch gleich nochmal, ich konnte dich am Abend ja nicht mehr dazu überreden, auch nee. nochmal reinzugehen. Nee, ich war, äh, das, das, das, nee. Aber dafür am Morgen? Ich war bloß duschen. Hab ich, doch erzählt. ich hab's vergessen. Das das kam gar nicht bei mir an, weil es war so. Ja, nee, nee, sowas so muss man machen. Kurz so vor sechs morgens, äh, ob ich da mal. Stimmt, wir sind um fünf. Du bist um fünf. Halb nee, sechs aufgestanden. Fünf sollte mein Wecker klingen, aber ein anderer Wecker war eine Minute schneller irgendwo in diesem Raum. Deswegen war ich um 4:49, 59 wach. Hab meinen Wecker ausgeschaltet, damit der keinen anderen weckt. Keine andere. Und bin dann nochmal eingedöst und habe dann um 5.40 Uhr. Uh, mal geguckt, wie du bist, wie weit du bist. Und du meintest, naja, ich will jetzt noch nicht. Ich wollte eigentlich nicht mehr. Uh, und ich bin dann rein so. und uh, hoch und habe so gedacht, oh Scheiße, der ganze Lockerraum ist voller Menschen. Ich bin bei den Schließfächern. Da habe ich jetzt keine Lust, uh, mir. Ohne zu wissen, wie es wirklich abläuft, weil da stand alles nur auf Japanisch da, was man wie wo machen muss in dieser Onsen, <lacht> mm -mm. hatte ich dann keine Lust. Es gab eine englische Anleitung tatsächlich. da drin. vielleicht, aber draußen nicht. Ach so, du bist nicht mal da. Bis nee, war das wie jetzt gesagt, der Lockerraum war voll. Ach, das dann dann ist Tür. bei euch anders aufgeteilt. Ja, ja, und dann gab es eine Tür und die war zu. Ah, ja, ja, okay, dann ja. ist alles anders aufgebaut. Und deswegen bin ich einfach nur vorne dann fix duschen gegangen. Das war, hat mir gereicht. Ging auch aus, Ich wollte ich zum Frühstück, weil ich mir dachte, man muss da schnell gehen, bevor die Riesenstange ist. Aber nee, nee, nee, die, äh, die Japaner nehmen sich da mit den Deutschen nicht viel, was das, die Pünktlichkeit angeht. Die sind alle pünktlich um sechs frühstücken gegangen. Man hätte da super leicht gegen drei Viertel, sieben. Viertel ja. vor sieben ich bin dann doch nochmal baden gegangen. Ja. Äh, frühstücken gehen können. Da war es dann am Spannendsten und da hatten wir sogar einen Fensterplatz. Ja, Haben genau. Da Der war halb, sehr schön. eine Dreiviertelstunde lang gefrühstückt. Der war auch sehr schön. Frühstück war... Das genau. war ein Buffet, man konnte sich selbst vollladen, aber eigentlich gab es nur Brot mit Rührei, wo man sich sichern Reis. konnte. und Reis und Salat. Sogar der Fisch hätte mich sogar angelacht, muss ich sagen. Der war mhm. sehr schön trapiert auch. aber Der Joghurt hat fast nach Käse geschmeckt. Das fast, hat mit dem der Müsli hat nach Käse, von, hat noch hat Käse geschmeckt. geschmeckt. Also die Müsli nicht zusammengepasst. Aber es war trotzdem lecker. Man konnte ja. sich... Also ich hätte okay, noch ein paar Tage so. auf dem Schiff verbringen können, wirklich, mit dem Bad. Dafür ist es nicht ausgelegt, aber ja, mit dem Bad. Doch, dafür da. ist es ausgelegt. Du hast einen Fernseher in deiner kleinen Kajüte da. Jede hatte einen Fernseher. Hm. Das haben und sie bekommen, also, aber Free Wi-Fi war nicht möglich. Das einzige, ja, das stimmt. Aber also Free Wi-Fi gab es, aber kein Free Internet. Ja, okay, aber das war auf jeden Fall für mich so Sunflower. Jetzt mal kurz Werbung, kann man, kann man machen auf jeden Fall. Aber ich würde nur die nehmen. Ich weiß nicht, ob alle mit Bad ausgestattet sind. Ich glaube schon. Genau, und dann sind wir früh um 7.45 Uhr hat das Schiff angelegt. Und dann sind wir da rausgefallen. Wir waren in Beppo und es war ordentlich windig. 25 km/h. Ja, es war schön. Es, war, so es lieb. war wunderschöne Sonne. Es roch nach Meer, nach äh, Badeort. Ach, ich weiß, nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Es war einfach nur der und, Rucksack war schwer und das war wenig. Ja, der Rucksack war schwer. Wir hatten kein Internet. Es gab am, am Ferry Terminal, was ein kleines Gebäude war, kein Internet. Äh, wir hatten am uns schon rausgesucht, mit welchem Bus wir fahren müssen, mhm. also wenn wir mal kurz Internet hatten. Und das hat auch ganz gut gestimmt. und hat auch ganz gut gepasst. Und dann äh, haben wir die Unterkunft aufgesucht und. Äh, es hat ein bisschen länger gedauert, aber das, am Ende hat das alles geklappt. Omani musste noch mal kurz ins Hotel, Nobel Hotel, rennen, um äh, Wi-Fi zu kriegen, damit wir genau wissen, wo wir hin müssen und den Türcode haben. Weil es, ist sehr, es ist sehr versteckt. Ja, äh, haben wir dann einmal gefunden. Und ähm, ja, wir haben, also ich habe in der Nacht, glaube ich, kaum geschlafen im, im Schiff. Also es war wunderschön. Man hat geschaukelt und ich bin immer wieder weggedöst und... Ähm, fühlte mich auch nicht irgendwie gerädert am nächsten Morgen, sondern schon äh, erholt. Stimmt, Bin ich war eigentlich auch Spiel. nicht lange ja, ja, Es War, lange war schon äh, so ein gutes Erlebnis und wir waren jetzt nicht so mega wach, aber auch nicht so schläfrig, dass wir nicht nochmal los Voll. sind, um die Gegend zu erkunden. Weil hier gibt es nämlich ein Problem. Dieses Haus ist super, super alt, super schick gemacht. Aber es gibt kein Fernseher und wie soll ich Switch zocken ohne Fernseher? Außerdem wie sollen wir Star Trek also, gucken ohne also es Fernseher? Ist, es ist wirklich. Nee, so es ist, es, nicht, es aber. ist sehr sehr schön, weil es wirklich alt ist. Ja. Also und es ist, wenn du es nicht weißt, es ist so ein schmaler Gang zwischen zwei Häusern, wo du durch mhm. sneaks und dann kommt hinten so eine kleine Terrasse, die du nie benutzen kannst, wahrscheinlich ja. weil im Sommer ist da draußen so ein Wasserbecken, das aus irgendeinem Grund noch voll gefüllt ist und wo sich die Moskitos angesiedelt mhm. haben. Äh, und das ist meistens jetzt und jetzt, wenn es so kühl ist, ist es zu kalt, es ist zu kalt einfach hat, oder zu windig. Also hier steht an jeder Seite steht auf dem Meter ran <lacht> <lacht> oder weniger Haus. Ist halt komplett ein, eingebaut. <lacht> Dafür und ist es so viel Platz. Beton äh, Wüste rundrum also auch nicht so sonderlich ja. gemütlich oder warm. Aber das Haus selbst. <lacht> äh, Grundfläche vielleicht 50 Quadratmeter. Ich würde sogar mehr sagen. Da vorne allein, 5. was wir hier haben. Nee, nee, 10x5 passt schon. 10 mal 5 aber halt zwei Etagen. Zwei Etagen? Ah, also, so rum, ja. Ja, okay. Also hat man hier schon gut äh, Wohnfläche, groß, ne? 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter, einen Vorraum nochmal. Wir haben gestern kurz überlegt, ob wir nicht von oben einfach die Matratze nach unten, ja. damit wir nur im Untergeschoss zu wohnen können. Ja. <lacht> es gibt kein Bad, dadurch hat man viel Lebensraum. Die Küche ist relativ gut ausgestattet. Mir ist gerade eingefallen. Gras. Ich habe oben das eine Zimmer, da liegen jetzt nur meine Klamotten. Ja. Das ist, glaube ich, ein. Wir haben ein, ein, ein, ein, ein, ein Ankleidezimmer. Ein für dich Ankleidezimmer von. von 15 Quadratmeter. Ja, Metern. locker. Mhm. <lacht> ja, kann man sich auch mal gönnen als Künstler. Ja, Und ja, Künstler ja. Obwohl, ja, da machen wir dann auch Sport drin ab morgen wieder. Ja, das ist das wird es schon genutzt. Ja. Und äh, es gibt kein Bad, weil man geht hier natürlich ganz klassisch japanisch Onsen. Das, was quasi Omani auf dem Schiff schon angefangen hat, haben wir dann heute, auch gestern noch nicht äh, am Ankunftstag, aber heute dann auch hier gemacht. Wir sind zur Onze und das ist tatsächlich äh, hier um die Ecke gleich. Eine Minute Fußweg. Kommt man da rein, wenn nicht halblich getrennt und dann kommt man in so eine Halle. Es, muss vielleicht nur ganz kurz anmerken, von außen super abgeranzt. Also du würdest glaube ich da als... Auch drin das als Haus. Ja, die Wände super alt abgeranzt. abgeranzt, abgeranzt also altes Holz. Der Fußboden richtig ist Richtig alt. Ja. Das Ding ist, es ist nicht eklig Nein, es ist nicht es ist richtig richtig uralt alt. eigentlich schon uralt ja. aber es ist nicht eklig und es halt auf eine heiße Quelle gebaut und die heiße Quelle thermische Energie also hier aus geothermischer Energie äh, speist halt zwei Becken für Männlein und Weiblein und dann hat man halt eine Schüssel die stehen auch dort bei den äh, Umkleiden man legt halt quasi alles in den Fach das ist rein, ein Holzregal. Nimmt, sich, sich, das ja. Ja. nimmt sich eine Schüssel, äh, seine Seife, dann setzt man sich da an das Becken, übergießt sich, also das machen die Einheimischen, das ist halt heißes Wasser, das Wasser hat, weiß ich nicht, 35, 40 Grad. Aber das habe ich auch gemacht. Das, ich weiß nicht, ich habe es mal probiert, mir wäre das zu heiß gewesen. Ah, aber... Deswegen gibt es auch ein Kaltwasserhaar, mit dem kann man das auch machen, man muss sich auf jeden Fall vorher putzen, wie du schon gesagt hast, ganz gründlich. Und die machen es halt direkt am Beckenrand, machen sich sauber und dann setzt man sich da rein. Und ist glücklich. Genau. Macht man erstmal nur bis hier. Und wenn man dann mehr will, kann <lacht> und die man sich waren noch mal echt, bis Die waren so süß da, ja. auch da. Also bei mir waren vier, ja, mehr, vier ja. Frauen mit drin so. Ich war und eigentlich die meiste Zeit alleine. Am Anfang war jemand drin, der hat kurz gegrüßt und mir noch mal ein paar Sachen gezeigt. Weil ich muss dann nämlich noch einen Stöpsel, habe ich erst gesehen, als ich erzähle kurz, fertig dann das Ja, noch, nee, nee, alles gut. Ähm, hab da, da ist nämlich noch so ein Stöpsel an der heißen Quelle, den muss man. Raus, also abnehmen, damit das heiße Wasser reinfließt und noch ein Ventil öffnen, damit wahrscheinlich das, die heiße, das Becken zirkuliert. Und wenn man fertig ist und niemand mehr da ist, macht man das halt wieder zu und geht dann wieder. Genau, und das hatte ich das Glück. Bei mir waren Leute darin, also vier Frauen schon, die hatten alles schon präpariert, glaube ich. Bei uns war das Becken, auch wo man reinging, kam ein Kaltwasserstrom noch rein. Das heißt, das war vielleicht unseres auch gar nicht so heiß, ah, wie das okay. bei euch. Ja. Aber die hatten das alles schon präpariert und ich musste mich nur dazusetzen und kopieren. So. Und äh, die, die waren super süß. Mein Gott, also ganz alte Damen auch, also sie ja schon 80 vielleicht plus und eine, etwas zwei jüngere. Und die eine wollte gleich ein Gespräch anfangen, also super lieb und wollte gleich ein Gespräch anfangen. Und dann habe ich meinen Satz rausgepackt, dass ich leider kein Japanisch kann. Und dann hat sie aber trotzdem weiter probiert, mir irgendwie die Sache zu erklären. Äh, irgendwann glaube ich hat sie es dann <lacht> aufgegeben oder halt wir haben probiert zu kommunizieren irgendwie war sehr süß und auch am Schluss haben sie alle dann also da auch die ältere Dame dann so dann gleich so Sayonara bye und ja. <lacht> bei uns war es ruhiger also der wie gesagt der vorher drin war der hat so kurz gezeigt auf den Stöpsel und auf das Ding da hinten wo ich keine Ahnung hatte was er damit sagen wollte er hat es dann einfach zugemacht was das richtige gewesen wäre wenn ich angegangen wäre ähm, aber als ich ging, kamen halt schon zwei neue und die haben auch nicht gegrüßt und gar nichts ähm, Da konnte ich dann mal beobachten, wie man das eigentlich richtig macht, mit sich am Rand setzen übergießen. Mhm. Und der eine hat auch gleich Stöpsel raus, Ventil auf, wieder gemacht. ja Und das ist, ähm, ich frage, also ganz bin ich bei dem System noch nicht so drin, ob das jetzt einfach so die öffentliche Onse ist für alle Stimmt, aus dem... Man zahlt nichts und, nichts und da ist auch niemand. Man geht ja. einfach rein. Und das ist wirklich, ich habe ja kurz draußen dann gewartet auch, es ist reger Verkehr, also es kommen ganz viele und du merkst, halt, ja, die haben dann ihr kleines Säcklein oder halt ihr kleines Beutelchen, wo sie ihr Waschzeug mit dabei haben und es wirkt, als wäre das halt ihre Dusche so. Ja. Es haben halt wahrscheinlich ganz viele in der Umgebung keinen Bad zu Hause ja. und ich finde es schön, dass es halt umsonst ist. Also das wird den praktisch allen zur Verfügung gestellt. Aber ich weiß es, also wie das Ganze funktioniert und warum ja, es gibt eine, eine Mittagspause oder sowas auch, warum es ja. zu ist. Find's ganz toll und also, es erzeugt ja auch keine Kosten dadurch, dass es geothermische Energie ist. Hast ja, aber du ja trotzdem Heizposten. das irgendwie auch draußen es ist halt sauber putzen, ist ja. sauber und es, und ist, es werden auch so Sachen Aushänge ja Sind gemacht. da also äh, da kam auch eine zum kleinen Altar vorne, die hat da auch gleich den Altarnummer gerichtet und gebetet und so. Also, es ist schon irgendwie hm. die Acht oder ist es so, dass es einfach die Gemeinschaft auch achtet. Das kann natürlich auch drauf sein. Ja, ich glaube, es ist eher wie bei uns, Es muss das schon kommunal gelenkt sein. Who knows, auf jeden ja. Fall ganz toll und äh, ich, bin, ich bin eigentlich, am Anfang war ich so, wow, okay. Sehr, sehr altes Haus, es riecht auch so alt teilweise mhm. einfach, es ist, Klo, so. es ist sehr kalt, Plumpsklo. Also da läuft was rustikal. rein, aber dann sieht man an der Klappe ja. und dann fällt es runter. Also es sehr, ist alles sehr rustikal schon teilweise, mhm. so. Und ich hatte etwas dann so, boah, bei der unseren Bedenken. So. Ah, nochmal. Es gibt noch mal den Hinweis, aber bis jetzt hält er ja gut uh, durch. Genau. Da, ich hatte kurz so irgendwie Bedenken, ah, dass, ob man sich hier auch so gut einlebt wie in Yao, Aber wir sind am zweiten Tag und ich fühle mich jetzt auch schon so. Gut. Schon besser, ja. Ja. Wir haben dann auch gleich mal die Eingangstür gerichtet. Weil ich, wir, irgendwer, jemand hat auf Airbnb geschrieben, man kann hier vorne nicht abschließen. Das wäre uns egal gewesen, weil das sehr weit nach hinten versetzt ist. Aber wenn man sich die Türen mal genauer anschaut und sich auch richtig einrastet und so, dann kann man die mit zwei Schrauben jeweils nämlich also zwei Flügelschrauben ineinander fest verankern. Und dann kommt da von außen auch keiner mehr so schnell rein. Aber ist egal, <lacht> man Kleiner kann es machen. Um, ja. Ja. Und ähm, genau, da waren wir schon bei heute. Achso, Ostern ist ja eigentlich Ostersonntag ah, heute. Frohe Ostern. Kriegt man hier überhaupt nicht mit. Ist auch gut so. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich von Ostern nicht so viel halte wie von allen kirchlichen Feiertagen. Für mich war es immer Fest des Hasens. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Also frohes Fest des Hasens. Und da wir gestern äh, keinen Fernseher, also im Second, wir waren im Second, Hand Laden, also wieder Second Street, und gibt es nämlich eine Kette, gibt es hier einmal und haben uns da mal umgeschaut, gab aber keinen Fernseher und keine Bademäntel und keine Mütze. Also gab Fernseher, der billigste hätte 7.100, also knapp 60 Euro gekostet. Er das hat, mir hat so nämlich viel wirklich, ausgegeben. ich, also ich wollte gerade sagen, er überlegt oder hat wirklich überlegt, einfach einen Fernseher hier zu kaufen. Ja, und die dann wieder zurückzugeben. Ja, das stimmt. Das Gute ist nämlich, wir haben rausgefunden, bei Second Street kannst, Second du, halt auch Street kannst du auch wieder die Sachen zurückgeben. Also, hätte ich für 7.900 gekauft und versucht, für 5.000 wieder zurückzuverkaufen. Ich sehe, Ich weiß nicht, ob sie dir noch so viel gegeben haben. Ich wäre auch mit 2.000 <lacht> zufrieden gewesen, Das sie ja für einen Monat einen Fernseher haben. Ja. Aber, das war mir ein bisschen zu viel Geld, weil ich eigentlich nicht mehr als 5.000 ausgeben wollte. Yen, versteht sich. Ähm, und deswegen sind wir in die, und Beppu ist recht klein, haben wir gestern gemerkt, als wir hier durchgelaufen sind. Das ist quasi eine große sechsspurige Straße, äh Fernstraße, die mitten durch den Ort geht, am Strand lang, quasi parallel zur Eisenbahnlinie oder am Strand. Ähm, und ansonsten kann man da einmal hochlaufen und einmal runter, und das war's. Aber ähm, wir haben dann, waren dann nämlich noch mal ein Stück. Äh, weil wir noch mal im, im Elektroladen gucken wollten, sind wir noch mal zur Beppo Station gelaufen, dann gestern Abend. Und dort ist was richtig, richtig cool ist Da sind wir so, von hier uns aus nicht weit, einmal die Straße runter und dann läuft man quasi in die Station schon rein. Sind quasi am äußersten Ende in die Station rein, so eine kleine Straße und denken uns, was ist denn hier? Los? Das sieht ja aus, als würde hier jemand wohnen oder einfach Zeug abstellen. Dann ist das so ein Kunstspace. Der sich durchzieht mit einer Friseurin am Anfang. Also dann kleinen Ateliers und so Kartenshops ja, also mit Cafés ja. und so einer Bar. Ah. Und da lief halt Live-Musik. Also da saßen jetzt nicht viele Leute, da haben drei Leute Live-Musik gemacht oder Einer Oder einer hat live gepaintet. Und Besucher waren eigentlich nicht, waren eigentlich nicht da, aber hey, so ist ein Kunstbase. Und wir haben dann heute gesehen, dass man da sich einmieten kann zum Arbeiten. Genau. Also es ist auch heute waren wieder, ich glaube, es waren auch wieder Ausländer auch mit dabei. Es sind auch gestern von den drei waren zwei Englischsprachige, dabei. Mhm. so. Aber es ist witzig, dass es hier in Beppo, Nowhere hier, so wirklich Pampa, gibt es einfach unterhalb von den Schienen da, von den Straßen, nicht Straßenbahnen, von den Zugschienen und so, eine kleine äh, Kunstszene. Ja. So und ja, das ganze ist echt, also es sieht sehr süß aus. Mhm. Schöne Geschäfte. Wir werden auf jeden Fall morgen mal arbeiten. Und da gehen. werden wir morgen hingehen. Probearbeiten. Probearbeiten. Ja, ich glaube, es ist auch gut zum Vernetzen. Ich denke, in äh, Osaka hätte man sowas auch gefunden. Aber das ist so groß, ja. so voll, man weiß nicht, wo ja. man suchen soll. Ja. Dann hätte da äh, also, Locals gebraucht. Und so. Das ist auch super random gewesen, dass wir das überhaupt gefunden haben. Ja. Hätte auch sein können, dass wir das am Ende vom Monat irgendwie ja. finden, weil wir zufälligerweise äh, irgendwo anders lang gegangen wären oder mhm. so. Also hatten wir Glück. Ja. Ansonsten hat Beppu, wie gesagt, es ist, also sorry an Osaka, sorry, äh, dass ich das Provinz genannt habe. Osaka ist lange nicht Provinz. Das war ja Osaka äh, Provinz äh, Das war einfach nur dieser Stadtteil, wo wir waren. Ja, oh, war halt ein Aber bisschen selbst ruhiger. Der. Selbst der hatte super Anbindung davon, ständig Züge. Beppu fährt alle halbe Stunde mal Zug. Gefühlt. Na, Beppu ist jetzt wirklich Land. Beppu ist ja, jetzt hier das Land. Rustikal. Ich, ich habe auch nicht glaub, geguckt, Rustikan. wie viele Einwohner hier sind. Und deswegen dachten wir uns heute, oder hast du gestern rausgesucht, in, in der nächsten Nachbarstadt, Euter, äh, sind äh, zwei Second-Hand-Stores, zwei Second-Street-Stores. Äh, fahren wir mal dorthin, ein bisschen größer, da dachte ja. ich, ja, sieht doch größer aus. Gehen wir zu Ostern mit shoppen. Äh, genau, was man halt so macht zu Ostern. Aber da ist es auch nicht wirklich, also man, um, um Alters Station ist, sind ein paar Hochhäuser. aber wir sind dann, Mit was hast äh, du es verglichen? Kottbuske. Ja, So in etwa. Ähm, also, ähm, wir sind dann, da war auch niemand auf den Straßen. Wir sind dann umgestiegen in, an der Main Station nach äh, zwei Stationen weiter, um halt zum Second Store zu kommen und zwischendurch Pizza zu essen. All you can eat auf Ostersonntag. Äh, und sind dann gelaufen von der Station für eine halbe Stunde bis zum Second Street mit einem kurzen Stopp von einer halben Stunde in diesem Pizzaladen der sehr witzig war, aber darauf komme ich gleich. Es war niemand auf den Straßen großartig. Also Autos, ja, aber Fußgänger. Ist eigentlich echt ruhig gewesen. Ja. Also. Und diesen Pizzastore hatte ich herausgesucht, rausgesucht, war italienisch. Wie gesagt, man kann als Vegetarischer hier gut was finden, wenn man indisch oder italienisch sucht. Zumindest es dann die Pizza auf äh, vegetarisch. Und wir sind da rein und das war laut, voll, stickig und es war so ein American also im Stil von American Pizza und es war ein wobei man, konnte, man sagen ja, muss kurz jetzt die Pizza war nicht American Style die ja, war Italian nee, Style Nee, das war eher so vom ganzen Ambiente her also ja. ähm, super nettes Personal konnte kein Englisch und wir haben uns dann aber irgendwie mit Händen und Füßen okay, und das war, aber man muss auch sagen es war ein schwieriges System was sie haben ja du konntest dort am Platz auf einem Tablet bestellen was ich ja theoretisch sehr sinnvoll ist für ein mehrsprachiges Programm. Das Ding konnte aber nur Japanisch. Naja, und also das wenn Ding ich schon Geld die, ausgebe ja. und für Tablets an jedem Tisch, dann sage ich doch den Programmierern, macht mal bitte eine Übersetzung rein, dass das alles auch auf Englisch kann. Es ist ja nun wirklich nicht schwer. Ja, und das Ding war. Da blutet mir das Herz als Programmierer. Ja. Und das Ding war halt auch noch, dass. Die ui die sagen, also, Ja. Also ich glaube, sie hätte einfach Forscher sein müssen. Weil sie hätte ja einfach uns das Tablet, also sie hat sich noch nicht mal getraut, für uns reinzutippen, oder? Mhm. So, wo erst wo wir so forsch irgendwie aufs Tablet drauf getippt haben oder so, weil wir uns sonst nicht verständigen konnten. Weil es gibt halt so ein All-You-Can-Eat und du hast zwei Pizzas inbegriffen. Das war All-You-Can-Eat-Tag. Also, ja, ich habe noch, aber ich bin immer noch nicht doch, weil wir haben ja für zwei Personen eigentlich das All-You-Can-Eat ja. gehabt. Aber wieso gab es nur eine Pasta dazu? Nee, gab es nicht. Doch, die eine Pasta war umsonst. Die war included und ich habe es nicht gesehen. Nee, das, wir hätten noch eine zweite bestellen können, warum das da nicht drin war. Das, das war All You Can Eat, also egal. Schwieriges es, System an sich, so dieses Zusammensetzen. So, das muss man vielleicht einmal erklärt bekommen, ja, wie es nicht zusammenkommt. Sehr intuitiv. Ja, okay, also ein All You Can Eat, das hat für, für die Pro-Person knapp 2000 gekostet. Und, und wir hätten nämlich eigentlich das gleiche King bekommen, weil ja. wir hätten ja die Pizza schon bestellt gehabt, so. Und ja. waren dann so cool, super. Und dann, und dann war sie irgendwie so und jetzt pasta und wir waren ja, so weil die nein davon keine pasta aus, dass jeder pasta bestellt und pizza und pizza, pizza allein reicht ja nicht genau und wir waren so nein da hatte sie aber auch recht das war eine kleine pizza was aber okay war damit man halt pasta und pizza essen kann damit halt, das ist eigentlich ist für okay, ganz gut wenn alles ein bisschen kleiner ist und du hast dann einfach noch eine zweite pizza bestellt <lacht> Naja, wir haben uns aber erst noch nicht getraut die pasta zu nehmen weil während sie da war konnten wir auch nichts übersetzen oder sowas oder Finde, es war zu mühselig, abkürzen. dann. Achso. Wir zu viel Zeit bei diesem Ding. Aber es war, ich ne, ja, okay. Sagen, Verzeihung. es war all you can eat. Der Preis war einheitlich. Wir hätten da sonst was bestellen können, können, es einfach hinstellen können, wenn es falsch gewesen wäre. Es war vegetarisch, das war okay. Ich mein, sogar meine, sogar äh, meine, meine, meine Pasta Pomodori, war sogar vegan mit Knoblauch. Jetzt schweißt du wieder ab. Und es gab eine <lacht> Salatbar. Man konnte sich essen, äh, trinken nach und so viel wie man wollte, außer alkoholisches, was wir eh nicht gemacht haben. Und dann sind wir im Second Street und was finde ich da einen kleinen... Du hast das Hauptding vor dem Laden vergessen. Was denn? Die Katze. Ach, ja, natürlich. <lacht> das, die ja, die Salatbach, mich interessiert die Salatbach. Dort gab es einen äh, Servierroboter. eine katze Haben wir ein Video von, ein kleines. <lacht> <lacht> genau. Er halt rum, nö, nö, nö, nö, äh, zu den Plätzen hin. Äh, da steht die Nummer drauf, von welchem Platz, stand doch überall auf den Tischen dran. Und dann blinkt da quasi das Fach, wo du das Essen rausnehmen sollst, und dann fährt das Ding nach fünf Minuten weiter äh, fünf Sekunden weiter. <lacht> 5 Aber nur Minuten. wenn du Pasta bestellst. Ja, Pizza wird dir so an den Tisch gebracht. Okay, gut, das war's. <lacht> dann sind wir zum Second Street und dort gab es tatsächlich einen kleinen Beamer für 2100 also irgendwie um die 20 Euro, 23. Ist äh, sehr glücklich. Ja, der funktioniert. Ich habe den oben schon eingerichtet. Das ist natürlich ein beamer also das Bild, Farbechtheit und Farbtiefe. Kannst du alles äh, nicht zu vergleichen mit einem Fernseher oder einem teuren Beamer. Aber man kann darauf super schön jetzt Zelda zocken zum Beispiel. Oder auch mal gucken, wie es bei Filme schauen ist. Weiß ich nicht. Ja. Mal gucken? Ja. Aber als Guck, jetzt haben wir die Stunde geknackt. Jetzt. Und er passt sogar in die Tasche von der Switch mit rein. Du musst deinen Rucksack tragen, deshalb. Ist die so schwer. Und dadurch, genau. dass in die Tasche mit reinpasst, ist es auch nicht mehr Gepäck. Ja. So. Deswegen... Äh, oder sind wir auch schon zurückgefahren. Ja, ich habe ah. noch eine 80er Jacke. Die ist sehr schön. Finde ich auch. hängt jetzt voran, das zeigen wir euch beim nächsten Mal. Vielleicht mal auf dem Punkt ähm, so. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir mit dem Bus zurückgefahren sind, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Achso, dass das, das dann, das Alter, das... nee, wir waren noch wir waren in diesem Café. Café. Wir waren noch in einem Café. Äh, da war nicht weit vom Second Street ein Café, irgendwie 100 Meter. Und es war American Style Café. Das ja, war halt irgendwie der amerikanische Tag. Und das Ding war, ja, hier, bitte lockt euch da ein, und dann könnt ihr bestellen. Ach so, ja, die hatten eine App, aber in einer Testphase. Und Apple und Testphasen, das ist sehr kompliziert und diese App war schon wieder nur auf japanisch ja, und, und zwar nicht so, dass du ein Menü hast, wo du wenigstens mal auswählen kannst nach Bildchen. Nein, da öffnet sich ein Chatfenster und du wirst von einem Bot auf japanisch voll gelabert. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, jetzt reicht's für die und die können da hier echt gar kein Englisch, nicht mal ansatzweise. Und er war ja, wollte Ja, sie nachher, aber er war ja erst der Kellner noch. Ja, aber heiß, also er hat Englisch verstanden. Er konnte nur nicht sich ausdrücken. Nee. Ja, aber wir haben es auf jeden Fall nicht wirklich. Auf also jeden Fall habe ich dann Latte, gesagt, okay. Heiß hey. hat er verstanden und solche Geschichten. Ja, Hot welches Hotto. Kalt hat er hat er, kurz hat dann. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, nee, okay, jetzt nehmen wir hier Google Translate. Mhm. Und dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal über Google Translate unterhalten. Ich habe ihm ein ganz <lacht> offensichtliches Handy hin habe gesagt, wir können kein Japanisch. Bitte. Und dann habe ich halt hingeschrieben gehabt: hier die App funktioniert bei uns nicht, können wir normal bestellen. Ja. <lacht> und dann haben wir es über. Er hat dann eingetippt, weil ich habe die japanische Tastatur auf meinem Handy drauf Also, das heißt, da haben wir so bestellt, aber wenn es um Feinheiten ging, wie ja, soll der aber, Eiskaffee süß sein genau. oder nicht so Und er ist. wollte irgendwie einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da Kellnerin wäre und ich merke, okay, wir kommen überhaupt nicht weiter, ich würde einfach irgendwas dann machen. Also, wenn ich merke. Was meinst du mit irgendwas? Wenn ich merke, er hat so lange gemacht wegen dem es gibt einen süßen Kaffee und keinen gesüßten Kaffee. Und wir haben es nicht verstanden. So. Und dann hat es halt eingetippt. Wenn ich jetzt aber merke, jemand hat das Translate nicht zum Beispiel und man kommt überhaupt nicht weiter, dann würde ich denen halt einfach eine ungesüßte Variante bringen oder ja, sowas. Oder eine gesüßte Variante. Oder eine gesüßte. <lacht> oder sowas. Ich fand es ganz so. gut, das würde schokolöster. Nein, das, das ist sehr, sehr gut. Weil aber, war mein halt. <lacht> aber irgendwann weil, würde ich mir auch ab und zu so wünschen, Macht einfach irgendwas. Nee, die, die wollen so. das, auf Teufel kommen raus nach deinen Wünschen. Ja. Und die wiederholen auch noch mal alles, was sehr schön ist. <lacht> ja. Es war zuckersüß. Ja. Es war sehr süß, aber ja. Das war halt wieder American Style. Mhm. Das ist irgendwie so, in äh, Euter ist das. In der ich, Area, wo wir waren, ist es richtig. Ja. Hat man gemerkt, dass das ist alles South American gemacht. Ja. Gibt auch nur Busse, keine Bahnen oder sowas, aber es ist, weil die zu klein sind, das lohnt sich wahrscheinlich ja. nicht. So, das war unser Ding. Dann sind wir zurückgefahren. Und seitdem machen wir Vorbereitungen für Podcast und zocken. <lacht> eine Ankündigung möchte ich noch machen. Und zwar habe ich es endlich geschafft, nach zwei, über zwei Jahren. Wir haben 2020 mal mit dem Alternativen Akustik-Kollektiv in der Wanne im Stadtteilhaus eine schöne Session aufgenommen. Unter anderem mit Andi Wallandi und Lona. Und diese habe ich jetzt im letzten Monat endlich mal mastern können. Und habe sie hochgestellt über den äh, Account des National Art Kollektivs. Das ist aber gerade irrelevant. Und man kann das Ganze jetzt, die einzelnen Titel nachhören auf Spotify, Apple Music, YouTube Music und was es da nicht noch alles gibt, Dieser und so weiter. Ähm, also es gibt, läuft immer über Agenturen und die hauen das gleich überall rein. Außer auf Amazon. Das habe ich mir gekniffen. Das kann ich mich nicht leiden. Und man kann das jetzt nachhören. Genau. Und ja, sucht einfach mal auf Spotify zum Beispiel Musik für den Lockdown und dann findet ihr dort äh, die Songs mit Annie Valandi und Lona Andechsel. Und dir oder? Kann ich dir empfehlen. Nein, nein, ich habe da nicht gespielt. Ich habe da die Ton gemacht. Das, haben, das ist von der Streaming-Session, das war vor dem okay. zweiten Lockdown, glaube ich. Alles klar. Oder vor dem dritten, nee, vor dem zweiten gut. Lockdown. Auch, auch Deswegen mussten wir streamen und da hat es ein sehr da, schönes rausgekommen. Okay. Ja, ich dachte irgendwie an dem Tag habt ihr drei gespielt, deshalb war ich... Nee, da haben vier Leute gespielt insgesamt, aber also. nur zwei durfte ich quasi... <lacht> durfte ich das du dann benutzen? Durf ich benutzen, um sie äh, einzustellen. Genau. Alles klar, gut, Lona, sehr weiß schön. noch gar nichts von ihrem Glück, der schreibe ich das aber dann gleich. Also. <lacht> gut, sehr schön. So. Jetzt jo. haben wir das, oder? Jetzt. Ach nee, Ausblick. Auch noch. Kunstcafé haben wir schon oh erzählt. God. Dort gehen wir morgen hin äh, zum Working Space. Und ansonsten äh, machen wir das, was man hier machen kann: Wandern. Was? Wandern. Nicht morgen? Nee. Ausblick, Ausblick für Blick. weiter ja. in die Zukunft. Es ja. gibt ja auch einen Amusement Park irgendwo auf dem Berg wieder. Mal gucken, wie der so ist. Äh, ansonsten wandern kann man sicherlich sehr gut. Die Berge ich denke sehen auch. gut aus. Ich denke auch. Sind auch wieder so 600er, aber diesmal werden sie nicht mehr einem Und Rutsch arbeiten. Arbeiten, arbeiten viel. Ähm, und Zeit eigentlich Zeit. wollten wir ja auch baden, aber gerade ist es noch zu kalt und zu windig. Onsen. Also Onsen geht natürlich immer. Ähm, es gibt hier auch Strände, aber auf den Fotos sind diese Strände immer leer. Ich glaube, man darf hier einfach nicht mehr baden gehen. Ich glaube, man darf, aber es ist so arschkalt, dass es kein Mensch macht. Ja, vielleicht können wir da die Deutschen noch rauslassen, die es trotzdem ja. machen. Ich gehe in die Onse. <lacht> das macht man ja, in die Onse baden gehen. Nicht, ich brauche heißes Wasser. Das Sandbaden ist hier sehr berühmt. Da wird man einfach in Sand eingepackt, was durch Geothermie, der durch Geothermie warm geworden ist. Und ja, So, das Handy hat jetzt eine Stunde, sieben lang durchgehalten, was ich ganz gut finde. Und deswegen sagen wir. Schönes Osternachmittag, Abend noch? Also festes, schönes Rest Fest das hat. Das würde bedeuten, dass ich das morgen rausbringe. Ich weiß du nicht, ob ich das tue? Ja, morgen ist ja auch noch fest, das Hasenste. Ich ja. weiß nicht, ob ich das morgen raus schaffe, rauszubringen. Muss morgen. Ja, hast du jetzt Druck? <lacht> Dann, danke. Immer, ja, wir haben hier schon eine Woche lang nichts gemacht. Ja, ja. Äh, jetzt kommt auch nicht so viel. Na gut, wenn wir wieder wandern gehen, gibt es wieder ein paar Sachen, die wir euch zeigen können. Und wir ich werden vom Kunstspace berichten. Bye, bye. Sayonara.